Sie müssen dafür sorgen, dass Ihr Partner dafür sorgen kann, dass es Ihnen gut geht. Bitte keine Missverständnisse. Sie sind nicht auf der Welt, damit es Ihrem Partner gut geht. Auch Ihr Partner ist nicht auf der Welt, damit es Ihnen gut geht. Aber, wenn Sie beide dafür sorgen, dass es Ihnen beiden leichter fällt, dafür zu sorgen, dass es dem anderen gut geht, dann geht es Ihnen beiden am besten. Deshalb ist es zu Ihrem Vorteil, wenn Sie Ihren Partner unterstützen um es ihm leichter zu machen, dass er alles dafür tut, damit es Ihnen gut geht. Verstehe, ist kompliziert und Sie hätten es lieber einfach. Außerdem ist es so anders, als was Sie sonst so an Tipps hören. Aber wenn Sie sich die Mühe machen, nicht nur die Beziehung aus Ihrer Sicht zu betrachten, sondern die des Partners mit einbeziehen, dann wird es komplizierter. Tja, und nach meiner Erfahrung auch hilfreicher.